Ich noch die äh, Mario-Party-Runde, du und ich mit dabei waren. 2015. Oh ja, das war, das war LEGENDÄR, Alter. Ohne Mist, ich wollte von Kopf. Du hast einfach nichts geschissen, nee, ihr kriegt. <lacht> das, <Zwei Pfund. lacht> das war auf deinem Computer, hat Mann. ich hatte zwei FPS, aber was soll ich machen? Oh, hinter, oh, hinter mir ist Was immer. war das? Dir hier explodet oh, was. Den sich auch immer nie beschwert. Boah, wie hat der mich denn gehittet? Oh nein. Ja, das werde oh ich nicht schaffen, der Ach, komm. Hä, der hat mich so gehittet? Geile Zeit, Alter. <lacht>